Herzlich willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um das Forum. Richten Sie ein Forum ein, um den Personen in ihrem Kurs die Gelegenheit zu geben, asynchrone Diskussionen durchzuführen, die über einen längeren Zeitraum wären. Wo können Sie das Forum einsetzen? Als sozialen Raum für Teilnehmende, um sich kennenzulernen? Als Kursankündigung, wie zum Beispiel Hausaufgaben? als Raum für Feedback, für die Fortsetzung einer Diskussion, die in einer persönlichen Sitzung begonnen wurde, für Diskussionen nur für Dozierende. Wie können Sie ein Forum einrichten? Aktivieren Sie Bearbeiten, Einschalten und drücken Sie unter Aktivität oder Material anlegen auf Aktivitäten und hier auf Forum. Beim Forum handelt es sich um eine Handlungsaufforderung für die Lernenden, weshalb dies eine Aktivität ist. Gehen Sie den bezeichnenden Namen. Und erklären Sie in der Beschreibung, worum es gehen soll. Welche Forentypen gibt es? Wir stellen Ihnen hier die beiden üblichsten Varianten des Forums vor. Das Standardforum. In diesem Forum können beliebig viele Themenfelder angelegt werden. Zudem können auch beliebig viele Kommentare dazu abgegeben werden. In einer Übersicht werden alle Themen mit Titeln zu den einzelnen Themenfeldern sowie die Anzahl der Antwortposts angezeigt. Suchfunktionen erleichtern das Wiederfinden einzelner Themen und Beiträge. Das Frage-Antwort-Forum. Dies eignet sich zur Sammlung individueller Antworten, zum Beispiel bei kontroversen Diskussionen wie zum Beispiel beim Thema Ethik. Die Teilnehmenden können die Antworten der Kommilitonen erst lesen, wenn sie selbst eine Antwort gegeben haben. Es sind beliebig viele Kommentare pro Person möglich. Wenn Sie sich für einen Forentyp entschieden haben, klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Fertig ist das Forum.